Vernimmt der Mensch immer noch die Stimme des aufdringlichen Meisters, der auf diese Weise an seine Lebensenergien kommen möchte, und kann ihn auch noch sehen, dann sollte der betroffene Mensch nicht gleich verzweifeln und für sich selbst Geduld aufbringen. Es wäre falsch, Angst vor dem Meister zu haben, denn wie ihr ja schon vom Gottesgeist wisst, Angst ist die große Energiequelle der tief gefallenen erdgebundenen Seelen und öffnet die Aura der Menschen für deren Beeinflussungen und ihren Energieentzug. Wenn der betroffene Mensch sich öfter am Tage im intensiven Herzensgebet aufhält, dann erhöht sich allmählich seine Seelenschwingung und er wird durch die erweiterte Aura seiner Seele vor dem Meister geschützt. Seine höhere Seelen- und Zellschwingung kann so eine hinterlistige Seele nicht mehr erreichen, weil diese durch die oftmalige Missachtung des freien Willens eines Wesens und auch anderen Belastungen dazu keine hohe Seelenschwingung mehr erreichen kann. Wenn es dem Gottesgeist nicht gleich gelingt, das geistige Implantat über den Seelenkern aufzulösen, weil über den nicht mehr so stark rotierenden Lebenskern nur noch eine spärliche Energiemenge einfließen kann, da die Seele ziemlich mit Ungesetzmäßigkeiten belastet ist. Dann versucht der Gottesgeist über himmlische Wesen nachts im Tiefschlaf des Menschen das Implantat aufzulösen. Manchmal verhindern die vielen vom Meister aufgenommenen Speicherungen im seelisch-menschlichen Bewusstsein, dass das Implantat sofort aufgelöst wird. Erst wenn sich der Mensch von der meditativen Praktik, von den Schriften sowie von Musikklängen und auch Körperübungen, die aus einer östlichen Religion stammen und eine bestimmte Frequenz aufweisen, ganz verabschiedet hat, wird er allmählich frei von den Beeinflussungen des aufdringlichen Meisters. Erst dann ist es dem Gottesgeist möglich, die Restbestände des Implantats vollkommen aufzulösen. Der Gottesgeist betet die geistig orientierten Menschen die sich auf östliche meditative Praktiken eingelassen haben und sich nun durch seine aufklärenden Botschaftspassagen stark angesprochen fühlen und bereit sind, sich von dieser riskanten Meditationsart ganz zu lösen, noch etwas zu bedenken. Geht bitte davon aus, dass die östlichen Meister alle an ein Energiefeld einer bestimmten Frequenz angeschlossen sind bzw. mit diesem stets verbunden leben. In diesem Energiefeld sind nicht nur ihre meditativen Praktiken gespeichert, sondern auch viele Bücher, Musikstücke und Körperübungen, die auf ihre Religion ausgerichtet sind. Diese Frequenzen werden von medialen Menschen inspirativ aufgenommen, die auf die östliche Religion und auf diesseitige und jenseitige Meister ausgerichtet leben und aus diesem Energiefeld dafür negativenergien erhalten. In eurer irdischen Zeit überschwemmen nun die östlichen Frequenzen alle Länder dieser Erde und vereinnahmen geistig suchende Menschen, damit sie sich auf ihre Religion umorientieren. Nun sind viele geistig suchende Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten daran interessiert, die östlichen Meditationen und Körperübungen zu praktizieren und besuchen Kurse, die von geistigen Lehrern geleitet werden. Wenn ein Mensch schon viele Erdenjahre diese Meditationen praktizierte, nahm er aufgrund dessen eine große Menge Speicherungen religiös-fernöstlicher Frequenzen in sein seelisch-menschliches Bewusstsein auf. Bekommt er dann einmal von geistig ausgerichteten Menschen zu hören, dass er sich auf einen gefährlichen geistigen Pfad begeben hat, von dem der Gottesgeist die himmlischen Heimkehrer warnt, und kommt zur Einsicht, dass es besser wäre den östlichen Pfad zu verlassen und sich geistig umzuorientieren, dann hilft ihm der Gottesgeist von innen und auch über himmlische Wesen durch Impulse und zusätzliche Energien, damit er durch eigene Bemühungen eine geistige Neuorientierung erlangt und von der gewohnten, riskanten meditativen Betätigung sich nach und nach lösen kann. Doch wenn er aus geistiger Unwissenheit über die unsichtbaren Gesetzmäßigkeiten glaubt, er könnte zum Beispiel die erlernten östlichen Körperübungen noch weiterhin durchführen, weil sie ihm gut tun, dann befindet er sich wieder auf der früheren Frequenz und wird womöglich von östlich-religiös ausgerichteten erdgebundenen Helferseelen oder einem Meister unverändert beeinflusst und wird nicht frei davon. Warum schon allein die Ausübung einer religiös-östlichen Körperübung solche Auswirkungen im seelisch-menschlichen Bewusstsein hat? erklärt euch nun der Gottesgeist eine von unzähligen kosmisch-energetischen Gesetzmäßigkeiten mit einem Beispiel. Dadurch könnt ihr euch vielleicht die unsichtbaren kosmisch-gesetzmäßigen Zusammenhänge besser vorstellen, die auf euer irdisches Leben einwirken und euch mehr oder weniger unbewusst beeinflussen. Nun, der einsichtige, geistig orientierte Mensch verabschiedet sich durch neue Erkenntnisse von der östlichen meditativen Praktik die er mehrere Jahre ausübte. Doch er ist ahnungslos von der unsichtbaren Gesetzmäßigkeit und glaubt, dass es ihm nicht schaden könnte, wenn er die erlernten Körperübungen weiterhin durchführt, wodurch er sich körperlich besser fühlt und leistungsfähiger ist. Während der Ausübung der Körperübungen kommen in seinem Ober- und Unterbewusstsein und in seiner Seele jedoch die Speicherungen der östlichen Meditationsfrequenz wieder in Aktion. Im selben Augenblick werden alle gleichfrequenten Speicherungen in seinem seelisch-menschlichen Bewusstsein belichtet und senden automatisch elektromagnetische Impulse über kosmisch-energetische Lichtbahnen, die aus unzähligen winzigen feinstofflichen Teilchen bestehen, zum gleichfrequenten östlich-religiösen Energiefeld aus und dieses sendet wiederum aufgrund der empfangenen Impulse programmierte Informationen an das Unterbewusstsein des Menschen. Diesen Empfangsvorgang registriert der Mensch nicht, doch er spürt ein sehnendes Verlangen, wieder seine frühere Meditation durchzuführen. Das ist das heimtückische daran. Durch die elektromagnetische Verbindung des menschlichen Bewusstseins zum östlich-religiösen Energiefeld, auch wenn sie nur kurz ist, empfinden und sehen die jenseitigen Meister einen Lichtimpuls in ihrem Bewusstsein, den sie dann auf der Lichtbahn zurückverfolgen. Dadurch erblicken sie den bekannten Menschen, der gerade ihre Körperübungen macht. Wenn sie an seinen Lebensenergien interessiert sind, dann beeinflussen sie ihn mit Gedankenimpulsen dieses und jenes zu tun, das in ihre ungesetzmäßige Lebensrichtung geht, wodurch sie dann in seine Aura eintreten und ihm die Tagesenergien entziehen. Der gleiche, vom Gottesgeist geschilderte Vorgang geschieht auch. Wenn sich der ehemals östlich orientierte Mensch angewöhnt hat, Gewänder zu tragen, die religiöse Menschen traditionell in den östlichen Bereichen tragen oder mit welchen sie sich bei einer Gemeinschaftsmeditation kleiden. Das gilt auch für Schmuck und bestimmte Düfte aus Räucherstäbchen, die bei Meditationen eine besondere Verwendung finden, um sich angeblich besser geistig absenken zu können. Die unsichtbare Verbindung zum Beispiel zu den östlichen Religionsenergiefeldern und ihren Meistern kann nur deshalb geschehen, weil die himmlischen und außerhimmlischen Universen auf elektromagnetischen Energieabläufen aufgebaut bzw. ihre Teilchen so programmiert sind. In den feinstofflichen Lebensbereichen befinden sich unterschiedliche Sphären mit verschiedener Frequenz. Sie enthalten unzählige Galaxien. Sonnensysteme und Planeten und jeder Planet weist eine andere Frequenz bzw. Schwingung auf, die den Bewohnern und auch den niedrigeren Lebensformen angepasst ist. Die übereinstimmende gleiche Frequenz der Teilchen eines Planeten bewirkt, dass sie eine beständige elektromagnetische Anziehung und Verbindung zueinander haben und auch die vorgegebene kosmische Position des Planeten im Sonnensystem halten können. Die Teilchen sind so beschaffen und programmiert, dass sie auf dem Planeten eine Bildmitteilung von einem Wesen zum anderen weiterleiten können, und dies geschieht von einem Augenblick zum anderen. Dazu sind die Teilchen nur aufgrund dessen fähig, weil die Planetenbewohner in ihrem Bewusstsein die gleiche Frequenz aufweisen. Die himmlische Urgesetzmäßigkeit wurde aber in den grobstofflichen Fallbereichen von ihren Erschaffern bei der Umprogrammierung der Teilchen auf die Grobstofflichkeit etwas verändert. Doch in den himmlischen und außerhimmlischen höheren feinstofflichen Welten wirkt die Urgesetzmäßigkeit weiterhin so, dass Gleiches zu Gleichem zieht und das bedeutet, nur die Wesen mit der gleichen Bewusstseinsfrequenz können sich gegenseitig anziehen und geistig gut verstehen. Weicht durch verschiedene Umstände ein Wesen in seinem Bewusstsein von der Frequenz der Planetengemeinschaft ziemlich ab, dann findet durch elektromagnetische Energieströme und programmierte Funktionen in den Planetenteilchen automatisch eine Abstoßung des Wesens vom Planeten statt. Es wird dann entweder von einem Planeten höherer oder niedrigerer Frequenz angezogen, die das Wesen im kosmischen Augenblick aufweist. Ziemlich gleich funktioniert die himmlische Urgesetzmäßigkeit der Anziehung gleich Teilchen im feinstofflichen Bereich der Erde und wirkt unsichtbar auf das Bewusstsein der inkarnierten feinstofflichen Seele, jedoch nicht auf das menschliche Bewusstsein. Das kommt davon? Weil sich in der unteren irdischen Sphäre von den Fallwesen gesetzte Speicherungen befinden, nämlich, dass sich ungleiche Menschen für freundschaftliche und partnerschaftliche Beziehungen gegenseitig anziehen sollen, da sie dann durch deren Uneinigkeit und Zerwürfnisse viele Negativenergien für sich gewinnen wollten. Diese geschehen aus himmlischer Sicht leider täglich unzählige Male in den Beziehungen, vor allem dann, wenn die Menschen eine ziemlich unterschiedliche Bewusstseinsschwingung und seelisch-menschliche Lebensauffassung haben, wodurch sie eine ungleiche aura farbausstrahlung aufweisen. Das erkennen die lauernd den erdgebundenen Seelen sofort, die Menschen beobachten und auch in größerem Abstand begleiten. Aus ihren hinterlistigen Erfahrungen wissen die verbündeten Seelen, dass bei solch einem großen Bewusstseinsunterschied der Menschen immer viele Meinungsverschiedenheiten und Zerwürfnisse stattfinden, wodurch für sie die Möglichkeit der Beeinflussung besteht und sie ihnen dabei viele Negativenergien entziehen können. Doch darüber möchte sich der Gottesgeist in dieser Botschaft nicht weiter ausführlich offenbaren, weil das nicht zu dieser Erklärung gehört. Nun wisst ihr himmlischen Rückkehrer einige Wissensdetails mehr darüber, was im Unsichtbaren um euch geschieht und warum ihr aus Selbstschutz euch gut überlegen solltet, ob ihr euch auf bestimmte meditative Praktiken, trotz der göttlichen Warnungen und seinem aufklärenden Wissen, einlassen wollt. Ist es euch Herzensmenschen nun durch die erweiterte Schilderung des Gottesgeistes besser möglich, das unsichtbare Vorgehen der arglistigen erdgebundenen Seelen in dieser Welt der Täuschung und geistigen Unwissenheit zu durchschauen, das euch großen Schaden zufügen kann. Wenn ja, dann nehmt bitte seine Warnungen ernst und setzt sie zum Selbstschutz um. Der Gottesgeist schilderte euch über die riskanten östlichen Praktiken aus dem Grund so ausführlich, weil immer mehr gutherzliche, leichtgläubige Menschen die mehr Wissen über das jenseitige Leben erfahren wollen, inspirierte Bücher lesen und Informationen aus dem Internet aufnehmen, die aus den östlichen Bereichen stammen. Dadurch werden sie massiv beeinflusst, ohne zu ahnen, was wirklich hinter den Wissensmitteilungen steckt. Der Gottesgeist und wir himmlischen Wesen erkennen mit wem Herzen, dass immer mehr geistig orientierte Menschen sich auf riskante östliche Praktiken einlassen, angeblich für die Entspannung, Energiegewinnung und geistige Erleuchtung. Das Schlimme daran ist, dass wir sie in völliger Abhängigkeit von einem jenseitigen Meister sehen, der sie zu seinen willenlosen Dienern abgerichtet hat. Das ist ein sehr ernstes und trauriges Thema, das der Gottesgeist in dieser Botschaft angesprochen hat, auch wenn es nicht passend zum Offenbarungsthema war. Habt bitte dafür Verständnis. Der himmlische Liebegeist würde gerne die Herzensmenschen auf ihrem inneren Rückweg ins himmlische Sein mit vielen Warnungen vor möglichen Gefahren beistehen und diese auch ausführlich begründen, damit sie diese umfassend verstehen, um selbstschützende Vorkehrungen treffen zu können, so wie er es gerade über den Künder versucht hat. So warnt er auch ab und zu die himmlischen Wesen, sollten sie sich in einer Gefahr befinden. Doch ausführliche Begründungen für unzählige Gefahren in dieser Welt, die den Menschen täglich unsichtbar begegnen, wären ihm nur dann möglich, wenn er viele himmlische Künder von hohem geistigen Format hätte. Leider war dies nur bei einigen Kündern in den letzten Jahrhunderten der Fall. Doch jene Künder mit einer hohen geistigen Tragweite lebten meistens nur sehr kurz, es erging ihnen so wie Jesus Christus weil sie mit ihrem großen himmlischen Wissen für die finsteren Fallwesen in ihrer Täuschungswelt eine große Gefahr bedeuteten. Versteht bitte, es werden noch viele Warnungen des Liebegeistes über Botschaften benötigt, damit die himmlischen Rückkehrer nicht ahnungslos und geistig blind in ihr Unheil laufen, wie es bisher unzählige Male in vielen Inkarnationen geschah. Und noch ein Hinweis! Über geistige Implantate offenbarte sich der Gottesgeist schon einmal ausführlich in einer Botschaft, deshalb geht er auf dieses Thema nicht mehr weiter ein. Wer sich dafür interessiert, der kann die Botschaft in der Liebetröpfchensammlung im Internet unter folgendem Titel finden – Geistige Implantate – Ihre Bedeutung und heimtückischen Funktionen. Wahrlich, der Vorhang auf der Bühne Welt fällt bald weil das es werde nun mit großen Schritten auf die Menschheit und alles Leben zukommt. Die uneinsichtigen und böswilligen jenseitigen Seelen und gleichgearteten Menschen spielen auf der Weltbühne nun den letzten Akt ihres Schauspiels, das sie selbst inszeniert haben. Ihre äonenlangen unbarmherzigen Inszenierungen, woran auch einige geistig verirrte Heilsplanwesen mitwirkten, kostete den Darstellern unsagbares Leid. Die unbarmherzigen Wesen ließen es nicht zu, dass der universelle Liebegeist, die himmlischen Wesen und geistig höher entwickelte Außerirdische aus anderen materiellen Sonnensystemen, den Leidgeplagten, die sie wie Marionetten an Pferden in ihre Denkrichtung zogen, umfassend beistehen konnten. Nun geht ihr letztes Schauspiel dem Ende zu. Worüber sich viele höher entwickelte jenseitige Wesen sehr freuen und den Augenblick kaum noch erwarten können sowie auch jene Herzensmenschen, die himmelwärts streben. Vielen von ihnen ist es durch die ehrliche und tiefgründige Selbsterforschung bzw. dem Überdenken ihres Lebens gelungen, von der starken Bindung an diese Welt, die sie lange in geistiger Unwissenheit und Irreführung gefangen hielt, nun ziemlich frei zu werden. Doch zurzeit sind noch viele Heilsplanwesen mit einem energetischen Informationsband an kleine religiöse Gruppen und größere Glaubensgemeinschaften gebunden und daran immer noch geistig gefangen. Wir himmlische Lichtwesen sind im Herzen zutiefst besorgt um sie, weil das geistige Erwachen für sie in den jenseitigen Bereichen mit großem Herzensleid beginnen wird. Sie werden in der Rückschau ihre Lebensbilder entsetzt nacheinander sehen und sie werden aus dem Staunen nicht herauskommen, wenn sie sich kurz als reines Lichtwesen erblicken und erfahren, dass sie einst freiwillig im Heilsplanauftrag zur Errettung der Schöpfung und allen Lebens aus dem himmlischen Sein ausgegangen sind. Kurz vor dem Ende allen irdischen Lebens sind sie immer noch energetisch an die Fallwesen gebunden und ihnen sogar auch noch hörig. Das ist eine geistige Katastrophe für die verirrten Heilsplanwesen, die verstreut auf allen Kontinenten leben und nicht wissen, dass sie einen himmlischen Auftrag erfüllen wollten, der nach der Errettung der Schöpfung durch Jesus Christus und seine Getreuen zum Inhalt hatte, sich freiwillig in der irdischen Endzeitphase erstmals oder noch einmal zu inkarnieren, um den tief gefallenen Seelen und Menschen einer Energiestütze hauptsächlich über ihren Seelenlebenskern zu sein, damit diese früher geistig erwachen und sich auf die himmlische Rückkehr vorbereiten. Mehr war für sie nicht vorgesehen. Sollten sie in ihrer geistigen Entwicklung so weit gekommen sein, dass sie aus der himmlisch-göttlichen Quelle vom Liebegeist Botschaften für innere Menschen aufnehmen oder einen helfenden Beitrag durch die Botschaftskorrektur oder durch die Botschaftsverbreitung leisten, dann ist ihnen aus der himmlischen Sicht in dieser Welt der Fallwesen bedeutendes für die himmlische Rückkehr der tiefgefallenen Wesen gelungen. Nun leben einige der Heilsplanwesen in besonders auffälligen Gewändern nur noch für ihre Religion und halten sich gegenüber dem anderen Geschlecht zurück. Sie vegetieren geistig dahin und ahnen nicht, dass ihr frommes Leben aus himmlischer Sicht vergeblich ist. Wenn das menschliche Leben beendet ist, kommt die Seele mitsamt ihren menschlichen Speicherungen im Jenseits an und durch die Abholung und Einweisung eines Geistlichen wird sie auf einen Religionsplaneten ihrer Glaubensrichtung gebracht. Bald verläuft das Leben der religiösen Seele, die einst für den himmlischen Heilsplan ausging, auf den Religionsplaneten wie gewohnt im Erdenleben. Sie geht mit dem Geistlichen in eine Kirche, wo sich gerade keine Gläubigen aufhalten und der Geistliche legt ihr nahe, dass Gott es möchte, dass sie wieder als Priester eine Messe zusammen mit anderem hält. Darüber freut sie sich und erkennt, dass das Leben auf dem Planeten genauso wie auf der Erde abläuft. Nun darf sie mit den Geistlichen, die sie vom Erdenleben kennt, vor gottgläubigen Wesen gemeinsam am Altar eine Messe zelebrieren. Doch als sie die Geistlichen von der Nähe erblickt, wundert sie sich über ihren kaltherzigen, bleichen, totenähnlichen Gesichtsausdruck und erschrickt darüber. Sie sieht die geistlichen Geschwister nun ohne Maske des menschlichen Kleides und ohne Verstellung. Da sie eine nicht so sehr religiös belastete Seele ist, die nicht aus dem Fall stammt, nimmt sie nach reichlichen Überlegungen den Kontakt mit Gott im Inneren auf und fragt nach weshalb ihr die Geistlichen nun auf einmal sehr verändert erscheinen, was sie erschaudern lässt. Der Gottesgeist erklärt ihr daraufhin über himmlische Wesen, dass diese Geistlichen aus dem Fall stammen und sich wiederholt in ihrer Glaubensgemeinschaft inkarnierten, um wieder als Geistlicher tätig zu sein. Durch die oftmaligen Inkarnationen, in denen sie durch ihre ungesetzmäßige religiöse Lehre einen äußeren Personengott anbeteten, Anstatt mit einem unpersönlichen Liebegeist in ihrem Inneren Zwiesprache zu halten, sind sie sehr vom himmlischen Licht abgefallen und ziemlich energiearm geworden. Ihre feinstoffliche Lichtgestalt verlor dadurch immer mehr ihr früheres schönes himmlisches Aussehen. Er klärte die religiöse Seele durch himmlische Sendboten auf und schilderte ihr auch, dass ihr früherer Mensch von diesen Geistlichen angeworben wurde um ihrer Religion beizutreten und geistlicher zu werden. Könnt ihr gutwilligen Menschen mit dem Wissensdurst nach geistiger Wahrheit euch vorstellen, was mit solchen zutiefst traurigen jenseitigen Seelen geschieht, wenn sie vom Gottesgeist erfahren, dass sie sich einmal freiwillig für den himmlischen Heilsplan inkarnierten? Sicherlich nicht. Wahrlich. So eine enttäuschte Heilsplanseele ist über ihr gescheitertes Erdenleben sehr verzweifelt und ist durch ihre ungesetzmäßigen religiösen Speicherungen, die noch ein falsches Anschauungsbild von Gott aufweisen, beschämt vor Gott, und deshalb beabsichtigt sie sich sofort wieder zu inkarnieren, doch dieses Mal eigenmächtig obwohl ihr der Gottesgeist und die himmlischen Wesen mit herzlichen Bitten, Warnungen und Hinweisen davon abraten, weil die Gefahr besteht, dass sie sich in dieser Täuschungswelt wieder geistig verirrt und dadurch noch mehr belastet. Doch sie überhört die göttlichen Warnungen und Ermahnungen, obwohl sie der Gottesgeist liebevoll aufklärte, dass es nicht nur ihr, sondern den meisten Heilsplanwesen so erging dass sie sich im großen geistigen Irrgarten dieser Welt verliefen und es für diese in den jenseitigen Bereichen beschwerlich war, die himmlische Orientierung wiederzufinden. Er bat die Seele, ihren Misserfolg im Erdenleben nicht so schwer und herzbewegend zu nehmen und wieder ins himmlische Sein zurückzukehren. Doch die herzlichen Bitten des Gottesgeistes überhört sie, weil sie ihr misslungenes irdisches Leben möglichst schnell vergessen und es nun besser machen möchte. Sie ist über ihren Reinfall so sehr enttäuscht und verbittert, dass sie sich entschließt, noch einmal eigenwillig zu inkarnieren. Aber zuvor wollte sie noch viele Lebensabschnitte, die für sie bedeutungsvoll waren, aus ihrem vergangenen Erdenleben in der Rückschau sehen, um daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen. Sie bat den Gottesgeist, er möge ihr über die himmlischen Wesen erklären was ihr religiöser Mensch falsch machte und wie er gesetzmäßiger hätte leben können. Als dies geschah, machte sie sich einen Vorgabeplan für ihre erneute eigenwillige Inkarnation. Sie erfuhr vom Gottesgeist, dass sie wegen ihrer Eigenwilligkeit und dem himmlischen Energiespargesetz nicht mit zusätzlichen Energien unterstützt werden kann, doch das nahm sie in Kauf, weil sie davon ausging dass sie mit ihrer neuen geistigen Ausrichtung dieses Mal erfolgreich ihren himmlischen Heilsplanauftrag erfüllen würde. Sie nahmen sich vor, im neuen Erdenleben ihren Menschen so zu weisen, dass er kleine geistige Kreise besucht, wo ein medialer Mensch göttliches Wissen empfängt. Das göttliche Wissen, glaubte sie, könnte ihrem Menschen helfen geistig weiterzureifen. Damit er Gott in seinem Inneren ständig in Herzensgebeten aufsucht und sie die Kraft hat, ihn täglich durch Impulse dem himmlischen Leben näher zu weisen. Sie beabsichtigte auch, die frühere Religionsgemeinschaft mit dem Menschen zu meiden, da diese ihr nur schadete. Sie erinnerte sich bei der Rückschau daran, dass sich manche religiös enttäuschte Menschen in Gesprächen an ihren früheren Menschen der ein Seelsorger war, gewandt hatten und ihm vertraulich erzählten, dass sie schon länger daran zweifeln, dass Gott den Gläubigen so eine geistig einengende religiöse Lehre zum Nachleben aufgetragen hat, damit sie ins Himmelreich zurückkehren können. Damals beriet er sie noch falsch und sprach, sie möchten sich damit abfinden, denn die Lehre stamme von Gott über Jesus und wäre die einzige unveränderbare göttliche Wahrheit. Doch wie er später erfuhr, begnügten sie sich damit nicht. Sie suchten kleine geistige Kreise auf, wo sich suchende Menschen regelmäßig trafen, um das göttliche Wort über einen religiös freien, bescheidenen Menschen zu hören. Ihre Treffen fanden in den Wohnräumen eines inneren Menschen statt. Das wusste er von ihnen und ließ sie gewähren, weil er sie als herzliche Menschen gern hatte. Durch den freien Künder erfuhren sie neues geistiges Wissen und kamen zu neuen Erkenntnissen, auch wenn es noch viele Falschaussagen enthielt. Einige der geistig neu orientierten Menschen, die sich von ihrer Religion ganz verabschiedet hatten, waren noch religiös-fanatisch belastet. Sie beschlossen, zusammen auf die Straße zu gehen und Handzettel zu verteilen, um ihre ehemaligen Glaubensgeschwister darauf aufmerksam zu machen dass Gott weiterhin zu den Menschen spricht und nicht, wie die Geistlichen behaupten, dass Gott durch Jesus alles für ihre himmlische Heimkehr gesagt hätte, wie es angeblich in der Heiligen Schrift steht und deshalb würde er keine weiteren Offenbarungen geben. Davon erfuhr ihr früherer Mensch als Geistlicher und distanzierte sich aus diesem Grund von den religionsabtrünnigen Menschen, weil er befürchtete, der über ihm stehende Geistliche könnte erfahren, dass er einmal mit diesen Menschen einen regen Gesprächskontakt hatte. Er wusste, was das für ihn im Nachhinein bedeuten würde. Als die Seele bei der Rückschau diesen Abschnitt aus ihrem früheren Leben sah, war sie darüber zutiefst traurig und bat Gott, das abstoßende Verhalten ihres Menschen gegenüber den herzlichen, geistig aufgeschlossenen Glaubensgeschwistern zu verzeihen. Damals wussten ihr religiöser Mensch und auch sie nicht, durch falsche Aussagen der religiösen Lehre, dass Gott ein mildtätiges, unpersönliches himmlisches Wesen in der Urzentralsonne ist und auch in ihrem Wesenslebenskern lebt und sich jedem Menschen oder jenseitigen Seele gegenüber immer verzeihend verhält. Er ist nie nachtragend, ganz gleich, was Menschen oder jenseitige Seelen anderen angetan haben. Die Belastung, die in der Seele gespeichert ist, löst er mit seinen Liebekräften aber nur dann auf, wenn der Mensch oder die jenseitige Seele die erkannten Vergehen herzlich bereut und aus innerer Überzeugung ernsthaft bereit ist, das unschöne, himmlisch ferne Verhalten nicht mehr zu wiederholen bzw. sich zum guten und gesetzmäßigen Leben verändern zu wollen. Die Seele durchdachte ihre erneute Inkarnation und plante wie sie das menschliche Leben unbeschadet bzw. ohne viele neue Belastungen überstehen könnte. Sie bereitete sich für ihre Inkarnation vor, indem sie sich in dieser Welt umschaute und eine Möglichkeit fand, um sich bei einem Ehepaar zu inkarnieren. Bei ihren Beobachtungen erkannte sie freudig, dass es gutartige Menschen waren, die nicht religiös gebunden lebten. Ab und zu sah sie dass sie sich vor dem Einschlafen noch kurz bei Gott im Herzensgebet befanden. Sie sah, dass die Frau in anderen Umständen war und erfuhr, dass sich beide einen Sohn wünschten. Doch das erkannten auch einige inkarnationswillige Seelen, doch diese ließ sie nicht an die Frau herankommen und vertrieb sie mit abschreckenden Gedankenbildern. Bei der Geburt des Kindes verlief alles ohne Komplikationen und die Seele war nun wieder einverleibt. Doch kaum ist sie wieder inkarniert, wird sie von den hinterlistigen Fallwesen in eine andere Denk- und Lebensweise geführt. Sie konnten aus seinem großen Interesse zu einer Sportart erkennen, dass in ihm ein sehnender Wunsch vorliegt, sich darin zu betätigen und unterstützten diesen mitrichtungsweisenden Beeinflussungen aus dem Grund, weil sie die Möglichkeit sahen, über ihn viele Negativenergien zu bekommen. Ihr früherer Mensch hätte sich gerne sportlich betätigt, doch er kam nicht dazu, weil er als geistlicher religiös sehr eingebunden leben musste. Der nicht ausgelebte Wunsch war noch in der Seele vorhanden und bei der Informationsübertragung der Seele in die Gene ist auch der frühere sehnsüchtige Wunsch zur Speicherung mit eingeflossen. Nun, der junge Mensch spürte von innen, dass er sich einem Sportverein anschließen und einer kämpferischen Sportart nachgehen wollte. Er betätigte sich dabei sehr leidenschaftlich und war einer der Besten in der Mannschaft. Das sahen seine Eltern und waren erfreut und stolz darüber, so wie es im menschlichen Leben bei geistig unwissenden Menschen üblich ist, die nicht ahnen, dass Stolz ein überheblicher Wesenszug ist, der gegen die himmlische Demut verstößt. Als der Mensch älter wurde und durch schlimme sportliche Verletzungen nicht mehr diese Sportart ausüben konnte, ließ er sich zum Trainer ausbilden und wieder kam in ihm seine Leidenschaft hervor. Diese Betätigung führte er dann bis zum frühen Lebensende aus. Dabei setzte er nicht nur viele seelisch-menschliche Energien ein, sondern belastete erneut seine Seele. Das Resultat der Inkarnation war das gleiche wie früher und seine Seele verfehlte wieder ihr Ziel, nämlich, ihren Heilsplanauftrag zu erfüllen. Durch die leidenschaftliche sportliche Betätigung war es der Seele nicht möglich, ihm Impulse zu geben, damit er sich auf Gott ausrichtet und für ein geistiges Wissen aufgeschlossen ist. Nach dem Erdenleben sah die Seele ein, dass es keinen Sinn mehr hätte, einen erneuten Versuch zu wagen. Um doch noch ihren Heilsplanauftrag zu erfüllen, deshalb lässt sie sich vom Liebegeist beraten, wie sie in den jenseitigen Bereichen am schnellsten erfolgreich die himmlische Rückkehr erreicht. Nun habt ihr Herzensmenschen wieder ein Beispiel aus dem irdischen und jenseitigen Leben erhalten, das euch vielleicht, wenn ihr bereit seid dem himmlischen Leben näher zu kommen, helfen kann neue aufschlussreiche Erkenntnisse für euer diesseitiges und jenseitiges Leben zu gewinnen. Das wünschen euch der Gottesgeist und auch die himmlischen Wesen von Herzen. Viele stark belastete Seelen im erdgebundenen Jenseits, die noch nicht genug vom oft erlebten, unsagbaren Leid ihrer vielen irdischen Wiedergeburten haben, bereiten sich mit Hilfe verbündeter Seelen wieder zur Inkarnation vor. Sie richten sich auf bestimmte Erlebnisziele in dieser Welt aus, welche sie sich entweder durch verschiedene Umstände im früheren Erdenleben nicht erfüllen konnten oder noch einmal erleben wollen. Ihr starkes Verlangen danach lässt sie nicht mehr in Ruhe. Sie wollen mit einigen befreundeten Seelen, die sich vor ihnen inkarnierten, im menschlichen Leben durch die Führung verbündeter Seelen, die auch ihre Schutzwesen sind, wieder zusammenkommen. Sie inkarnieren sich wieder dort, wo sie zuletzt lebten, da es ihnen dort gut ging und sie als Mensch durch ihre besonderen Fähigkeiten und Kenntnisse viel Ansehen genossen, wodurch sie viele negative Bewunderungskräfte erhielten. Wenn diesen Seelen eine Inkarnation in dem Ort oder Land, wo sie früher gelebt haben, nicht schnell genug möglich ist, dann nehmen sie auch Umwege in Kauf und inkarnieren sich in einem fernen Land und kehren an den Ort des früheren irdischen Lebens als Ausländer zurück, weil sie ihre frühere Inkarnation nicht vergessen können. Aufgrund dessen seht ihr in vielen Ländern Menschen verschiedener Rassen und Nationalitäten. Andere wiederum wollen in einem noch unbekannten Kontinent und Land neue Erfahrungen sammeln. Sie möchten Menschen eine andere Mentalität, Lebensanschauung und Kultur kennenlernen, sich dort manche neue Kenntnisse aneignen, von denen sie schon im früheren Leben gehört haben und sich sehr dafür interessieren. Es gibt auch viele erdgebundene Seelen einer anderen Art, die zum Beispiel mit religiösen Schleiern sehr überdeckt sind und sich vorbereiten, zur Wiedergutmachung erneut in ein Erdenkleid zu gehen. Sie werden von großen Schuldgefühlen geplagt, weil sie von geistig unwissenden jenseitigen geistlichen oder bekannten religiösen Seelen aus ihrer Religionsgemeinschaft überzeugt wurden, dass es besser wäre, ihr früheres sündhaftes Leben bzw. schlimme Vergehen gegen das Gottesgesetz wieder im Erdenkleid abzutragen. Angeblich wolle dies Gott so für eine schwer belastete Seele weil angeblich durch das Leid des Menschen die Seele die schnellste Möglichkeit zur Läuterung und himmlischen Heimkehr hätte. Diese Falschaussage der hinterlistigen Fallwesen hat unzähligen religiösen Menschen und ihren Seelen in Jahrtausenden auf der Erde unsagbares Herzensleid gebracht und dies setzt sich noch bis in die heutige Zeit fort, weil diese die irregeführten religiösen Menschen und Seelen nicht mehr loslässt. Sie sind blind geworden für die himmlische Lebenswahrheit. Hätten sie mehr himmlisch-göttliches Wissen aufgenommen, dann wäre ihnen bewusst, dass jedes weitere Erdenleben für die Seele eine größere Belastung bedeutet, weil diese Welt von den Fallwesen absichtlich entgegen den himmlischen Lebensregeln geschaffen wurde. Für eine inkarnierte Seele besteht nur dann die Aussicht, sich von den gröbsten Belastungen aus den jenseitigen Fallwelten und dieser Welt mit göttlicher Hilfe zu befreien, wenn sie im Erdenleben geistig erwacht. Doch dann muss es ihr erst gelingen, ihren Menschen durch Impulse so weit zu bringen, dass er nach einem tiefgründigen geistigen Wissen aus der himmlischen Quelle Ausschau hält, dass der Gottesgeist den geistig offenen Herzensmenschen für die himmlische Rückkehr über weit gereifte Künder aus dem Hintergrund anbietet. Erst dann, wenn beide für das neue, geistig unbekannte Wissen herzlich aufgeschlossen und bereit sind, die göttlichen Selbsterkenntnishinweise zur Veredelung der Wesenszüge und Verhaltensweisen umzusetzen, kann die Seele von vielen himmlisch fernen Speicherungen ziemlich frei werden. Dies dauert aber bei den meisten gutwilligen Herzensmenschen oft mehrere Erdenjahre, weil sie immer wieder in ihre gewohnten unschönen Verhaltensweisen zurückfallen und auch einige Zeit geistig stehen bleiben. Es gibt aber auch zielstrebige Menschen, deren Seele nicht so sehr belastet ist und die auf dem inneren Weg gut vorankommen. Ihnen gelingt es mit ihrer guten Ausrichtung auf den inneren Liebegeist und mit seiner Hilfe durch ihre tägliche intensive Gedankenkontrolle, dem Analysieren ihrer negativen Gedanken und ihres Verhaltens ein bewusstes Leben zu führen, ohne sich zu zwingen bzw. etwas fanatisch zu verdrängen, ihre Seele von den gröbsten Fehlern und Schwächen bzw. Ungesetzmäßigkeiten zu befreien. Doch das ist eine große Seltenheit bei geistig ausgerichteten Menschen mit der ernsten Absicht, dem himmlischen Leben näher zu kommen. Wenn sich aber sehr belastete, religiös gebundene jenseitige Seelen, die ihre himmlische Orientierung vollkommen verloren haben, sich wieder fehlgeleitet inkarnieren wollen, dann erwartet sie im Erdenleben nichts Gutes. Durch die irreführende religiöse Falschaussage der seelischen Abtragung sind sie im guten Glauben, durch eine erneute Wiedergeburt in dieser finsteren Welt ihre Schuld wiedergutmachen und bald ins himmlische Sein zurückkehren zu können. Doch dies wird ihnen immer von Neuem zum Verhängnis. Durch die vielen religiös irreführenden Speicherungen verfangen sich so ausgerichtete Seelen im menschlichen Leben erneut im finsteren Welt und in einer überwiegend himmlisch fernen Lebensweise. Sie werden entweder wieder persönlich hochgehoben und kommen erneut zu Ruhm und Ansehen, oder sie gehen wieder über die Schwelle einer Glaubensgemeinschaft und verlieren dort viele Lebenskräfte. Dort unterstützen sie mit ihren Lebensenergien ahnungslos die führenden Geistlichen, weil sie mit ihnen durch feinstoffliche Fäden energetisch und informativ verbunden sind. Das ist so zu verstehen, fühlen sich Menschen von einer religiösen Glaubensgemeinschaft oder geistigen Gruppe stark angezogen und schließen sich diese an? Weil sie durch die Zusammengehörigkeit der Gläubigen in ihrem Leben einen kleinen Lichtstrahl der Hoffnung und Erleichterung in dieser dunklen und herzenskalten Welt verspüren, dann treten nachts im Tiefschlaf des Menschen jenseitige gleich ausgerichtete Seelen auf ihre Seele zu. Sie raten ihr zu einem Kontaktbund mit der Glaubensgemeinschaft, den zugehörigen Menschen und ihren Seelen zu schließen, der ihnen ermöglichen würde sich gegenseitig energetisch und informativ zu stützen, um gemeinsam dem himmlischen Leben näher zu kommen. Das bejahen die meisten Seelen, die sich in der Glaubensgemeinschaft oder einer geistigen Gruppe wohlfühlen, jedoch nicht ahnen, dass sie ein geistiges Implantat gesetzt erhalten haben, wodurch sie an diese stark gebunden sind. Die Bindung an die Glaubensgemeinschaft und die Seelen besteht durch das geistige Implantat im Jenseits unverändert weiter. Zu eurer Information, ein geistiges Implantat führt eine informative und energetische Sende- und Empfangsfunktion aus und ist mit bestimmten Bild- und Gedankenspeicherungen auf den negativen Energiespeicher einer Organisation, auf jenseitige Führer oder einzelne Seelen programmiert und ausgerichtet. Das Implantat wird von den jenseitigen erdgebundenen Seelen immer in die negativen Speicherhüllen der inkarnierten Seelen eingesetzt. Das heißt, dieses wird nahe den Bewusstseinszentren der Seele gesetzt. Zum Beispiel wissen die jenseitigen fanatischen Seelen durch ihre Innenschau in den Seelenkörper des Menschen dass von den geistigen Zentren der Seele ständig Energieströme über feinstoffliche Lichtfäden in Richtung der Organe und Zellen in die sieben Körperregionen des Menschen fließen und sie aufladen, deshalb platzieren sie vornehmlich dort das geistige Implantat. Dadurch sind die Glaubensangehörigen im Erdenkleid Tag und Nacht energetisch und informativ mit den jenseitigen religiösen Seelen verbunden die über das seelische Bewusstsein die Menschen steuern. Sie können über das geistige Implantat des Glaubensangehörigen gemeinschaftsfremde Absichten korrigieren oder seinen Austritt aus der Glaubensgemeinschaft verhindern, weil sie auch ihre Schutzwesen sind und jeder ihrer Gedanken und Verhaltensweisen in ihrem Bewusstsein registrieren, das heißt, auch schauen können. Wie ihr Herzensmenschen aus der aufklärenden göttlichen Schilderung erkennen könnt, sind Steuerungsimplantate bzw. Kontaktbünde eine heimtückische Erfindung der schlimmsten Wesen des Universums, die in dieser Welt inkarniert sind oder erdgebunden leben. Diese bindende, energiebereichernde oder energieziehende Möglichkeit konnten sich die erdgebundenen niedrig schwingenden Wesen nur deshalb für ihre hinterlistigen Zwecke schaffen, weil es ihnen bekannt war dass oft den lichtschwachen feinstofflichen Fallplaneten in den jenseitigen Bereichen, auf denen sie schon gelebt haben und wo ein personenbezogenes Leben noch mit Führern ohne innere Gottverbindung stattfindet, seelische Kontaktbünde bestehen. Dort sind die Planetenbewohner gleichen Bewusstseins über ein inneres Kontaktprogramm das sie sich gegenseitig mit Gedankenkräften zur Speicherung setzten welches auf einer bestimmten Frequenz automatisch über Lichtimpulse Informationen und Energien empfangen und senden kann, untereinander verbunden. Das ermöglicht ihnen zum Beispiel, sich bei Energienotfällen energetisch untereinander zu stützen und zu informieren einem durch verschiedene Umstände in der Energie abgefallenen Wesen fließen über das gespeicherte innere Kontaktprogramm automatisch stützende Energien von allen anderen Planetenwesen in der gleichen geringen Menge zu. Dies geschieht solange, bis das Wesen wieder energetisch aufgeladen ist und es das Energievolumen aller Wesen und deren Bewusstseinsschwingung aufweist. Diese werden zur konstanten Erhaltung der Planetenschwingung benötigt wodurch ihr feinstofflicher Planet konstant in der vorgegebenen Schwingung bleibt und sich im Sonnensystem auf der vorprogrammierten Umlaufbahn halten kann. Es handelt sich dabei um solche tiefgefallene Wesen, die sich immer wieder über Lichtbahnen zur Erde begeben, um aus den negativen Energiebasen der unteren atmosphärischen Schichten für ihren Planeten und für sich selbst Nachschubenergien zu holen. Doch sie greifen nicht in das Weltsystem der Menschen ein, weil sie sonst von den herrschenden Unterweltwesen angegriffen und daran gehindert würden. Diese Wesen weisen durch das innere Kontaktprogramm auf ihren feinstofflichen Fallplaneten eine starke Bindung zueinander auf. Doch das einigermaßen Annehmbare aus ihrer geistigen Kurzsichtigkeit ist, dass sie untereinander in der Einheit aufgrund ihrer vorgegebenen und freien Lebensregeln leben. Durch ihre starke Bindung zueinander und ihren geistigen Stillstand ist es ihnen nicht mehr möglich, in geistig höhere Welten zu kommen. Sie haben momentan auch keine Absicht die himmlische Rückkehr anzustreben, weil ihnen ihr Leben auf dem Planeten noch gut gefällt. Doch käme ein Wesen auf den Gedanken, sich geistig weiterentwickeln zu wollen, um in höhere Welten zu gelangen, dann gäbe es für sie nur die eine Möglichkeit, den himmlischen Liebegeist aus dem Herzen zu bitten, ihre Bindung aufzulösen bzw. das innere Kontaktprogramm zu allen anderen Wesen und dem Planeten zu löschen. Das aber lassen die anderen Planetenbewohner nicht zu. Könnt ihr euch so etwas vorstellen? Nun geht der Gottesgeist mit seiner Schilderung zum irdischen Leben zurück. Viele inkarnierte religiös ausgerichtete Seelen wissen nach einiger Zeit bald nicht mehr, dass sie einmal einen Kontaktbund mit ihrer religiösen Bewegung geschlossen haben. Sie leben mit ihrem Menschen fast identisch das Weltsystem der Fallwesen und wissen nicht, wer ihnen die Energien in großem Maße abnimmt oder ab und zu einige zuführt. So eine inkarnierte Seele lebt traumwandlerisch, weil sie nicht mehr weiß, wo die himmlische Wahrheit zu finden ist und wie sie wieder zurück ins himmlische Sein kommen kann. Durch viele Belastungen ist das frühere himmlische Leben der Seele zugedeckt, deshalb erkennt sie ihre wahre himmlische Wesensidentität nicht mehr. Sie sieht in der Nacht manche Eingabebilder ihres Menschen in der Rückschau und ist darüber traurig, dass er am Tag wieder einmal gegen ein Gebot ihrer Lehre verstieß und glaubt weil sie sich mit ihrem Menschen nun länger energieschwach fühlt, dass dies die Erklärung dafür ist. Doch sie kommt nicht darauf, dass sie über das geistige Implantat viele Energien verliert. Der Gottesgeist schildert euch noch weitere Möglichkeiten wo geistige Kontaktbünde durch ein Implantat geschlossen werden, nicht nur durch einen Kontaktbund mittels Implantat mit einer religiösen Glaubensgemeinschaft können Menschen und ihre Seelen viele Energien verlieren, sondern auch durch eine Mitgliedschaft in einer Organisation. Das kann zum Beispiel ein Sportverein, eine Partei oder eine andere Organisation sein, der sie einmal beigetreten und schon länger darin aktiv waren. Wenn sie die Organisation fanatisch öffentlich vertreten, dann ist das ein Zeichen, dass ihre Seele mit dieser einen Kontaktbund geschlossen hat. Kommt zum Beispiel eine Organisation aus verschiedenen Gründen in Verruf bzw. wird durch viele enttäuschte Menschen mit negativen Gedanken in den Schmutz gezogen und herabgewürdigt, dann sinkt der Energiepegel und die Schwingung der Organisation und das bedeutet, dass die mit ihr verbundenen Seelen und Menschen energieschwächer werden. Doch das Gegenteil kann ebenso eintreten, wenn die Organisation aus verschiedenen Gründen beim Volk durch einen oder mehrere führende Menschen in der Beliebtheit zunimmt. Dies geschieht dann, wenn die Organisation durch positive Medienberichte aus dem Volk Energien zugeströmt bekommt. Da die Menschen über die positiven Ereignisse in der Organisation viele Gespräche führen. Im Augenblick des Gesprächs sind sie unbewusst mit der Organisation oder den führenden Menschen über Lichtbahnen verbunden und geben meist unbemerkt Energien aus ihrem seelisch-menschlichen Bewusstsein weiter. Hättet ihr so etwas für möglich gehalten? Einem sensiblen, aber noch geistig unwissenden Menschen, der ein unterstützendes Aktives Mitglied in einer Organisation ist, fällt es manchmal auf, dass er sich mehrere Tage energieschwach und auch unwohl fühlt, ohne dass er einen ersichtlichen inneren oder äußeren Grund dafür hätte. Aus geistiger Sicht liegt dies daran, dass durch äußere negative Umstände in der Organisation der Energiepegel aller Mitglieder stark gesunken ist. So ergeht es den Menschen und Seelen die an eine Organisation im Diesseits gebunden sind, was sich dann im Jenseits weiter fortsetzt. Wer glaubt, dass er energetisch davon verschont wird, weil er bisher keinen enormen Kräfteentzug verspürte, der erleidet diesen doch noch irgendwann durch den geistigen Kontaktbund mit den Mitgliedern. Meistens sind aber jene Menschen nicht vom Energieentzug betroffen die in einer Organisation eine Führungsposition haben und bei den Mitgliedern ein hohes Ansehen genießen. Vom Energieentzug bleiben führende Menschen größtenteils auch dann verschont, wenn sie für ihre Organisation etwas falsch anordnen oder in der Öffentlichkeit Unangenehmes über andere behaupten. Wenn sich aber angesehene Mitglieder ihrer oder einer konkurrierenden Organisation gegen ihre Behauptungen sehr auflehnen, dann versuchen sie mit geschickten Worten dies abzuschwächen, und wenn ihre führende Position womöglich gefährdet ist, behaupten sie wieder das Gegenteil. Die meisten führenden Menschen einer Organisation sind Sprachkünstler und gehen mit Wortverdrehungen nicht sparsam um. Diese bemerken sie kaum noch bei sich weil sie nicht in den Selbsterkenntnisspiegel schauen wollen und mit dieser ungesetzmäßigen Redeweise vollkommen im seelisch-menschlichen Bewusstsein überdeckt sind. Durch ihre angesehene Persönlichkeit glauben sie nun, falsch programmiert, sie können sich keine Wort- oder Diskussionsniederlage mit Menschen aus ihrer oder einer anderen Organisation erlauben. Sie sind aus himmlischer Sicht zu bedauern, weil sie schon lange in einer selbst geschaffenen Zwangsjacke leben, aus der sie sich ohne göttliche Hilfe weder im Diesseits noch im Jenseits befreien können. Menschen mit besonders guten Sprachkenntnissen und Redegewandtheit stehen bei den meisten Menschen mit guter Schulbildung hoch im Kurs. Wenn sie informative Vorträge halten, wie zum Beispiel über technische Neuheiten, Gesundheit oder Nahrungsmittel oder über den materiellen Kosmos, dann ziehen sie viele interessierte Zuhörer an und beziehen während des Vortrags unbewusst durch unsichtbare elektromagnetische Vorgänge von den Zuhörern viele negative Kräfte einpoliger Art. Noch ergiebiger fließen ihnen Negativenergien dann zu, wenn sie durch ihre Redegewandtheit es hervorragend verstehen über ein Vortragsthema die Zuhörer sehr zu begeistern. Dabei werden ihre Zellen energetisch ziemlich aufgeladen. Das ungesetzmäßige Energieziehen der Menschen und Seelen untereinander kann der Gottesgeist in dieser himmlisch fernen Welt deshalb nicht verhindern, weil er immer die Freiheit aller himmlischen und auch außerhimmlischen abtrünnigen Wesen in ihren Fallwelten beachten muss, denn so ist unser himmlisches Gesetz ausgelegt. Er kann euch himmlische Heimkehrer deshalb nur über die energetischen unsichtbaren Vorgänge in dieser Täuschungswelt aufklären, wodurch ihr euch besser vor einem größeren Energieentzug schützen könnt, vor allem dann, wenn ihr einem Menschen öfter begegnet und wiederholt bemerkt, dass ihr schon nach kurzer Gesprächszeit mit ihm eine starke Ermüdung verspürt. Doch ganz könnt ihr euch vom Energieentzug der energieschwachen Menschen nicht schützen, denn sonst müsstet ihr nur noch allein auf einer unbewohnten Insel ohne jeglichen Kontakt zu dieser Welt leben. Leuchtet das jedem von euch ein? Ihr benötigt die Kontakte zu den Menschen, weil ihr nur dabei neue Erkenntnisse zu eurer geistigen Bewusstseinserweiterung gewinnen könnt, das heißt, bei den Fehlern und Schwächen der anderen Menschen die Spiegelung in eurem Bewusstsein schneller bemerkt, so ihr euch herzlich gerne erkennen und veredeln wollt. Die Fallwesen haben sich einmal so ein ungerechtes, hinterlistiges und bindendes Lebens- und Energiesystem in ihrer personenbezogenen Welt aus dem Grund geschaffen, um sich gegenseitig mit einpoligen Negativkräften aufzuladen, weil manche von ihnen schon bei der Erschaffung dieser materiellen Welt ziemlich energielos waren. Noch eine herzliche Bitte an die Herzensmenschen mit dem großen Sehnen, in ihre himmlische Lichtheimat zurückkehren zu können. Überlegt euch gut, ob ihr euch schon im Erdenkleid von den euch bewussten und auch unbewussten Kontaktbünden bzw. Implantaten sowie von Versprechen und Schwören mit göttlicher Hilfe befreien wollt. Wenn ja, dann übergebt sie dem Gottesgeist im Herzensgebiet. Dann hat es eure Seele einmal leicht sich vom starken Magnetismus dieser gegensätzlichen Welt und auch niedriger jenseitiger Welten zu lösen und mit der Hilfe himmlischer Wesen in lichtvolle Welten ihres Bewusstseinsstandes zu kommen, wo die freie Lebensweise besonders geachtet wird. Nun habt ihr Herzensmenschen eine weitere kleine geistige Kostprobe über die unsichtbaren Gesetzmäßigkeiten aus den jenseitigen Fallwelten und dieser Welt zum Überdenken erhalten. Diese fügt der Gottesgeist nur dann bei einer Botschaftsübermittlung hinzu, wenn eine tiefgründige, längere Beschreibung zur Aufklärung der inneren Menschen sehr wichtig ist, so wie es in dieser Botschaft öfter der Fall war. Darum kam in diesem Botschaftsteil das Thema Liebeskummer der Herzensmenschen zu kurz. Wenn nämlich die Beschreibung des Gottesgeistes aus dem himmlischen Liebestrom an einem bestimmten Aussagedetail angekommen ist, dann kommt es durch elektromagnetische Vorgänge im größten Wissens- und Bewusstseinsspeicher des Gottesgeistes in der Urzentralsonne zur Abrufung einer weiteren Erklärung, die zu dem kurz angesprochenen Detail einen Zusammenhang hat. Dies kommt öfter vor und kann aber nur dann aufgenommen werden, wenn der Künder weiter auf Empfang des Liebegeistes bleibt und gerne die Beschreibungserweiterung aufnimmt auch wenn sie mit dem Botschaftsthema nichts gemeinsam hat. Es ist eine große Seltenheit, dass der Gottesgeist euch über einen Künder in Folge so deutlich die vielen Gesetzmäßigkeiten dreidimensional übermitteln kann. Deshalb nutzt er die Gunst der Stunde und berichtet von einer Gesetzmäßigkeit nach der anderen, auch wenn sie zum Übermittlungsthema nicht oder nur wenig passt. Bitte stört euch nicht an dem Botschaftsstil des Gottesgeistes. Er und wir himmlischen Lichtwesen, die bei der Botschaftsübermittlung die Übertragungsfunktion durchführen, danken euch für euer Verständnis. Fortsetzung in Teil 3